<lacht> Erschreck mich nicht, wenn ich balanciere. Das ist nicht schön. <lacht> ah. ah. ah. Was zur Hölle war das gerade? Das war ein Gangbang des Todes. Ach, du gute Güte. Okay. Meow <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Mow mau mauam mau mau mau mau mou mau mau, mau, mau. mau, mau, mau, mau. Geht alle kaputt meows meows get alle kaputt Ich mag keine Ballons Ballons und böse Mauts mauts mauts Ich bin zufrieden mit meinem Werk Truo Okay Charger Ruffle that does actually a lot of damage I like it Actually it does a, a lot of damage Yes Victory Congrats. Congrats. we've, we finally we proved honestly. Yay! Got that. I got that right. <laughs> Yo, somebody clicked that shit. That was a that was a good timing. So, da bin ich wieder und Oh oh. Oh oh. Meine Nazi. Oh, oh oh, das ist nicht gut. Moment. Moment. Moment. Äh uh, Was ich Oh, ich hab, voll, ich hab voll vergessen, Werbung zu schalten. Ist doch nicht so schlimm, oder? Äh. Meine Nase. Äh. Äh. Äh. Äh. Muss ich niesen oder muss ich nicht niesen? Entscheide dich, Nase. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ansonsten hört ihr gleich ein lautes. So! Äh. Überleben, weil, ähm, weil es einfach äh, mental behindert ist durch die Inzucht. Guck, siehst du? Jetzt ist es tot. Was habe ich dir gesagt? Das ist ein freies Hühnchen. Und jetzt wirst du von einem Zombie getötet. Ich habe keinen Bock mehr zu leben. Bring mich um. Bring mich um. Ich habe dir das Leben gerettet. Und, und hier hab noch Schaf. So. <lacht> es ist nie gestorben, es ist nie gestorben, es ist nie gestorben, es ist nie gestorben. Ja, ja, genau. du bist frei. Red dir das, das ruhig rein. Das muss mal jemand klippen. Hier, Essen. Moment, verdammt. Das ist das Auto vom, vom Punabashi oder? Ja, das ist das Auto vom Funabashi. Du würdest nicht glauben, wie easy es war, Natsuki und Yuri zu delenken. Ich meine, da gibt einen Folder, der Characters ist, right direkt in der Game-Direktory. Es ist kinder of freckend, wie easy es war. Du spielst auf Steam, also war es eigentlich ein bisschen mehr schwierig. Sind wir da ja ausgezogen? Und sie so. Was? Jetzt reicht es aber langsam! Könnt ihr. Was? Jetzt reicht es aber! Auf dem Rückweg bringt ihr mir ein Eis mit! Auf dem Rückweg bringt ihr mir ein Eis mit! Aber sowas von! Aber sowas von jetzt reicht's aber. Richten uns aus und dann. Und dann. Und dann. Kaboom. Bäm. Das ist jetzt nicht schwer. Ja, auf den Boden zu kommen ist schwer. Bup. So. Das ist echt nicht schwer, sich hinzustellen, ganz. Also komm mal komm mal auf dein Leben klar, Karin. Ich meine, ich könnte jetzt auch meine Beine anzoomen. Ich könnte jetzt mich auch hier so hinstellen. So. Oh, das war jetzt nicht geplant. Aber es ist nicht schwer euch das an. Das ist voll einfach. Es ist voll einfach. Und jetzt, jetzt jetzt, kann ich hier stehen. Voll krass, oder? Jawohl. Jetzt, jetzt, jetzt stelle ich mich hier hin. Jetzt machen wir den Stream im Stehen! Wir machen den Stream jetzt im Stehen! Ft euch alle! Stream im Stehen! Let's go! Check mal deine VTuber Facts! Check mal deine vtuber Energie und Schmierstoff und dann können wir... was zum... H Hallo? Hallo? Hallo? Dieses Ma... Wir haben einen ungebetenen Gast in der Kapsel. Wir haben einen ungebetenen Gast in der Kapsel, der mich mitnimmt. Ich wollte da nur die mobile Fahrzeugstation bauen. Okay, okay. Wir holen unser nächstes Paket. Mal gucken, was wird. Alter, ich hasse dich! Halt die Fresse! Ich möchte dagegen treten. Ich ah. euch noch äh, weiter raiden. Und zwar an die liebe Yayu. Die hat nämlich gerade ihr 500-Follower-Special-Karaoke-Stream und macht Werbung für die Digikomi. Und dafür muss sie einfach mal hart geradet werden. Deswegen... Das hat keiner gesehen! Das hat keiner gesehen! Da, da, das hat keiner gesehen! Heute machen wir nicht so viel Nicht so viel Heute bleiben wir komfi Und es wird ein langsamer Stream für alle Heute bleiben wir sen, heute bleiben wir sen, Egal wie oft der Dicky uns erschreckt, heute bleiben wir sen, Auch wenn wir gerade Diamanten gefunden haben. Es ist ein tolles Spiel, das wir spielen, ich mag die Leute, die mir zuschauen, ich mag den Chat, es ist der beste Chat, wo der wo geht. something strange in your neighborhood, who are you gonna call? The Arman, Man, genau. The Arman. Man. Okay, ab ins Auto, ab ins Auto. Äh. Nein! Wieso bin ich wieder ausgeschlagen? Was? Ich bin voll... Äh! Du du laufen, Au! Uh, yeah. Ähm! Äh! Äh, komm ich hier irgendwie weg? Komm ich hier irgendwie... Aua! Woher weißt du, dass ich wieder da bin? Äh, los, Huhn, wir retten dich, springen unseren Rettungswagen, äh, Klappe von Ofen aufmachen. Nee, Moment. Äh. Wann kam die denn? Oh! Das Spiel ist abgestürzt. Das Spiel ist abgestürzt. Die war weiter hinten. War die weiter hinten? Okay, okay. Ich muss mal eben das Spiel neu starten. Es ist abgestürzt. Wir müssen Dinge ablegen und dann kommen wir hier wieder runter und dann holen wir uns Zeugs und, äh... Ja. spricht walisch Survivor we see you Hallo man i don't know how you held out down there Hallo We broke an atmosphere and we're descending towards the landing site Äh uh, What do you mean you can't Da Shubakanoni ne? no Ah to everyone Touching down 10 uh, 9 Nein, nein, nein. It's coming from the building. Uh oh, uh oh, oh, oh, nein. Uh oh, oh. War ich das etwa? Und an alle, die bleiben, wir sehen uns gleich wieder. Und Rücken kann man nur einmal alle paar Minuten ausru äh, ausrufen lassen, weil ansonsten ihr das wieder spammt wie die Blöden. So, bis gleich. Oh, no. Ah! No, no, no. Aber jetzt kommt mein Liebling. Jetzt kann ich wieder Ballons kaputt machen. Jetzt kann ich wieder Ballons kaputt machen. Ballons kaputt machen. <lacht> Ballons kaputt machen. Woo! Uh! Komm hier. Komm hier. Komm hier. So. Uh. Ballons kaputt machen. Ballons kaputt machen. Yay! Yeah! Ballons kaputt machen. Kaputt machen. Ballons Ballons Ballons Ballons Ballons Ballons. Ballons Ballons Ballons. Ballons, Ballons, Ballons, Ballons, Ballons, Ballons. Ballons, Ballons,